Ja, hi, und willkommen, mein Name ist AniroLP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Pokémon Schwert, das Rüstungs-DLC. Und ja, wir haben in der letzten Folge einige zwei Pokémon gefangen und wir haben uns um die Pflegmons gekümmert, die entflohen sind aus dem Majo Master Dojo, dem uns angeschlossen haben. Und ja, wir sind jetzt hier, wir haben alle uns erledigt und jetzt gehen wir hier und geben mal ab, ne? Nehme ich mal Hallo, wie wär's mit ein paar frisch gepflückten Beeren? kann man ja bären kaufen maron kann man ja kaufen cool mal her. No, alle anderen habe schon von daher besucht aber no, ich habe die feinsten zutaten man gut was darf sein okay kann man auch wenn no, du no, ich bin ein Watthändler. was kann ich, wie kann ich dir helfen no. was also was nicht wie ein Watt, sondern den was Egal, gut gehen wir da rein. Ich habe ein paar Aprikokos übrigens gefunden von den Bäumen und ich glaube, wir können uns was herstellen dadurch. So weit geht warst was nicht gerade draußen oder habe ich mich da egal? Aber die runde kommt zurück. Das etwa alle Teile meine Dojo-Klammern allein zurückholen. Hier wird schön. Gibt es so vor ihr? dojo zurück. Danke, gut gemacht, Danilo. Du hast die erste Prüfung mit Bau wohl gemeistert glaube, du bist da wurde bis dahin der erste Schild, der alle drei fantastischen Flinken man im Alleingang bezwungen hat. Jetzt verlegt man zwar auch eingeholt, konnte aber leider keines von ihnen besiegen. Gah. Ach, sch schlappen darüber sagen wir einfach: Die Prüfung geht für jeden als bestanden, der einen Pflegmann eingeholt hat. Das ist allerdings eine Ausnahme, weil dann ihre hier so eine Glanzleistung gelegt hat. So ob ihr alle die Möglichkeit aufzuholen, wow, wie großzügig. Wenn ihr euch trotzdem nicht bestanden auf ganzer Linie versagt, ja, wo wir gerade beim Thema sind, in was ist eigentlich mit der zweiten kann mit den zwei Akan? Oh gut, dass du daran gedacht hast, Liebling, schieb dieser sam kommt mal her. Okay, hi, Shigi. Bisa und dieser Samen hier wurden von uns allen großgezogen sie kannst dann auch aus als hätte dein können ihr interesse geweckt Es belogen von deinem bestand dass du eins von ihnen aussuchen wir haben die zwei übrigens auf eine ganz besonderen weise trainiert deshalb können sie eine geiger dynamaximierung durchführen sobald sie die letzte stufe ihrer entwicklung erreicht haben okay was mich raten sie bekommt dann das andere oder was weil du einmal einen höhenflug hat ihr nicht gleich so aufpustern Okay. Ähm, am besten mehr, wenn ich ein perfektes ein perfektes Wesen, also was noch bekommen würde, aber ich okay. Wahrscheinlich den Partner mal neu starten dann. dieser Samen, natürlich nicht Bisa Samen. scheiß ich also für dieser Samen den Expandung umgang mit Pflanzenattacken. Hier ist eine äh, keine leichte Entscheidung, was ich denke, wo dann mal nach. Ich nehme eine Glomanda, steht nicht so, obwohl Glomanda, haben wir auf ja den Deal bekommen. Dann scheiße, ich also für schiebe den Umgang mit Wasser tanken. Ich merke gerade, ich dachte, erst hier kommt nicht glomander vor, weil ich schon den Feuerstarter gewählt habe. Aber wir haben ja einen glomander von Deleon schon bekommen. Deswegen ist klar, hat jetzt nicht noch eins kommen. Natürlich, dieser Samen. Hallo, dieser Samen schließt sich mir an. Bedeutet, ich muss den Park wahrscheinlich noch mal neu starten, einfach nur um wesen und also was zu bekommen das kleine sam scheint sich sehr darüber zu freuen dass du jetzt ausgewählt hast vor allem kann ja auch deiner maximieren und ja deswegen muss ich darauf achten ich ein perfektes wesen und so weil ich kann mir halt nicht züchten weil wenn ich pokémon die geiger dann den maximieren können pokémon die sich deiner maximieren können kann ich nicht irgendwie die fähigkeit sich zu deiner irgendwie vererben lassen deswegen muss ich hier darauf achten alles klar gut also nicht speichern nach dem part und ja da ja, wird ein spaß vergiss nicht, dass du diese beinahe in ihrer letzten entwicklungsstufe eine geiger deiner maximieren durchführen können also trainiert ein neues teammitglied fleißig Das dynamax phänomen das große mission dass die pokémon von Galah umgibt, gibt es beeinflusst nicht nur die größe der pokémon sondern verhält auch die attacken die sie einsetzen können dann gibt es noch die geiger deiner maximierung eine besondere form der deiner maximierung apropos geiger deiner maximierung dazu hegen wir hier im master ein kleines geheimnis ich rede von unserer deiner suppe ein Löffel davon kann gigantisches potenzial entweseln. Ah, so ein schöne deiner super mit deiner pilzen das wäre doch jetzt was feines und somit kommen wir auch zur zweiten prüfung eine pilzsuche aber ihr sollten nicht irgendwelche pilze suchen sondern drei stolze deiner pilze denn die fungieren als Schlüssel zur Geiger, deiner Maxierung. deine Wachsierung einer Pilze können ihr an ihrer roten Färbung und ihrem Wirbelmuster erkennen. Es wachsen vorwiegend am dunklen, feuchten Orten. Alle kleinen beseitigt, dann kann die Prüfung loslegen. Groß legen mein Gott, jawohl. Ja, Shigi brauchst du brauchst dich nicht zu sorgen. Ich werde mich weiterhin gut um es kümmern. Gemeinsam, werden wir so statt dass wir uns von dir und dieser Samen nicht verstecken müssen. Shigi? Er sollte verlangen, dass samen irgendwie zu trainieren und zu benutzen. Als Pokémon neue Attacken lernen soll, kann ich gerne aushelfen. Oh, das wäre wirklich wundervoll. nur deinem hilfsbreiten mitschler hier Rüstungserz gibst. Ah, es ja deinen Pokémon im Gegenzug neue Attacken bei. Sei nicht schüchtern dass lass sie ja von ihm helfen. Ähm, davon habe ich schon ein paar von deiner Raids. irgendein Grund. Cool, dann checken wir mal dieser samen aus. Das wahrscheinlich irgendwie voller bekloppt wesen hat ja ne? yep. also ja muss ich ein paar mal hier resetten notdünger alles klar gut da wird ein bisschen nervig gleich habe ich auch mit da gemacht damals man sieht wie das geklappt hat ne? halt da fällt mir noch ein und es hat sogar sensationelle werte also ja ist ganz offensichtlich Passendes Wesen und so was alles mache Also ja, ich bin äh, das das Attackenass. Unter den strengen Anweisungen des Meisters habe ich mich Tag und Nacht den Studium der Pokémon-Attacken hingegeben. Mit viel Zeit und Geduld ist es mir gelungen, diverse Pokémon-Attacken zu entwickeln. ein kleines Zeichen des könnte ich mich dazu bereit erklären, sie auch ein Pokémon beizubringen. Ähm, ja, was für Attacken reden wir in hier? Feldimpuls, Leitflamme. Okay. Die Kraft des aktiven Fels für sein Angriff der Typen die Stärke der Attacke ändert sich je nach Art. Also, da ich sowieso nicht hier noch speichern werde, ne? könnte ich jetzt hier nicht ein bisschen austoben. Ne? Rollwände, Hochspannung greift mit einer aus Boden in Aussteigen. Jetzt die Stärke wird wenn der Gegner einem ein Elektrofeld aktiv ist. Nein, Grasfeld. Tritt das hier ein bis dreimal nacheinander. Die Härte der tritt dem von Treffer zu Treffer zu. Okay. Coaching. So für bestimmte Anwendungen dafür, dass die Angriff und die verteilung seiner Mitstreiter steigt. Korrosionsgas. Okay. Getragene Items werden zersetzt. Was? Der Anwender greift Ziel mit brennend heißen Sand und fügt ihm eventuell Verbrennung zu. Ähm, wenn man das Ziel zweimal hintereinander mit seinen Flügeln und fügt ihnen so Schaden zu. Ja, ich meine, das ist jetzt nicht so unglaublich schlecht, aber <lacht> sehr situationsabhängig. In allen Gegenspunkten schadenswürdig. Okay. Greift alle Punkte wird danach kampfunfähig. Was? Die Stärke dieser Attacke steigt, wenn ein Nebelfeld aktiv ist. dabei etwa Fälle. ist kein Feld schickt der tag fehl. Okay. okay. okay. okay. okay. okay. okay. Frust an angriff der Stärke der Attacke wird verdoppelt, wenn seine Staatswerte in dieser Runde gesenkt wurden. Ja, man greift zwei bis fünf Mal hintereinander mit Schuppen erhöht die eigentlich, aber senkt die Verteidigung. Meteorstrahl. Ja, naja, sind coole Angriffe, aber lassen mal jetzt erstmal das werde ich vielleicht aufs Screen mal ein bisschen rum experimentieren, damit wir was davon sehen. Aber erstmal nicht. Tut mir leid, dass so du sagen zu müssen, aber ich bin immer noch nicht von dir überzeugt. Bei dieser Prüfung lasse ich äh, dir nicht den Hauch einer Chance. Du hast Mythos weiß. Oh, okay. Also die wahre Prüfung ist hier eigentlich nur, das Herz von Sophora <lacht> zu erobern, ne? Wenn sie sieht, wie awesome ich bin, spielt sogar mit der Switch. Hey, du stehst hier voll im Bild. Ist dein Vater Glas, Glaser oder wie? <lacht> Was? Der spielt echt irgendwie Pokémon. Äh, Switch. Zweite Prüfung steht daran, drei deiner Pilze zu sammeln. Die sind rot, haben einen Wehm muster und wachsen vorzug an dunklen, feuchten Orten. Was spielt denn er da? Also nicht. Hi. Okay, dann ja, such mal, mal Pilze. Ne? Wird schon zu schaffen. sein. Warte kurz, dann Leo. Ich dumm, als habe ganz vergessen, dass du dich auf der Rüstung sind ja noch gar nicht auskennst. Da weißt du sicher noch nicht recht wo du mir der Suche beginnen sollst. Komm, ich zeigte bei einem kleinen Spaziergang mal die Gegend. Ja, ich habe mich schon ein bisschen, aber okay, ich bin schon ja die Hälfte hier durchgewandert. Das ist ein schöner Tag zum Flanieren. Also, normalerweise wachsen hier im Fokus forst und an deiner Pilzen. Aber vor kurzem ist hier ein riesiger Gruppe von gierigen Schlafel durchgefehlt und hat alles leer gefressen. Im Aufwärmtunnel könnte aber noch deiner Pizze stehen. Da findest du ihn außerhalb des Forstes auf der Fleißebene. Dann verläuft gleich in den die Bäumen. Also passt gut auf dich auf. Da mal viel Spaß bei deinem Pilz. -Sucher. tschüss mit Öl. Nicht gut, dass du ein Spiel unterbrochen, hast du um mir zu zeigen, wo ich muss. So, ich tue mir jetzt das war ein neues Pokémon, aber ja, das ist auch ein neues Pokémon. Aber da ich ja sowieso noch mal neu starte, wegen dem dieser Samen und dem richtigen Wesen, muss ich werde ich jetzt keine Zeit verschwinden, mir Pokémon zu fangen. Man nennt mich Miss Buddel. Vielleicht hast du schon vor ein paar na Mr. Buddel getroffen. mein Lieblingsschaufel ist sozusagen mein treuer Buddle kumpel Und sie gehe ich gar nicht aus dem Aus dem Buddeln ist meine große Leidenschaft, sich den Boden zu buddeln und zu wissen, wo, was ein erwartet. Der einzige Nervkitzel. Um uns Gegen auch gewöhnt zu würdigen, habe ich nicht, äh, habe ich nicht übel Lust, dir einen Borken rüstungs Rüstungserz zu schenken. Aber kurz, bevor du diesen Schatz, äh, sofort wegrennst, natürlich kannst du das erst einfach nehmen und verschwinden. Oder du investierst es also und lässt mich dafür nach weiteren Ärzten buddeln. Was man Buddeln allerdings meine Lieblingsschaufel kaputt geht, muss ich die gesamte Ausbeute für mich behalten. Schließlich brauche ich dann eine neue Schaufel. Zuerst muss ich dann Spielstand, weg, äh, nein. Jetzt du mich fast hier ausgetrickst, und jetzt ist er weg. Jetzt du mich fast ausgetrickst. hier. und hat noch mal das Spiel zu speichern. Nennen, nennen, nee. Ah, Ein deiner -Pilz. was das ist ja nur du da die oh. selbst. Ich habe auch zu verwechseln. Ähnlich gibt dir gleich ein. So, da ist ein deiner -Pilz. Nein, ich tue jetzt mal gezielt nach den Dingern suchen, ohne irgendwie, weiß ich nicht umzuschauen die ganzen pokémon die ich hier fangen kann muss ich leider ignorieren Aber wenn ich das spiel sowieso nicht Hi, Tangolos. wenn ich das spiel sowieso gleich noch mal resette ohne zu speichern dann ja kann ich mir die ganzen pokémon auch noch mal neu fangen und da will ich dann nicht so laufe ich jetzt hier richtig fahre ich hier richtig meine ich finden sie ja so viel cool pokémon die ich bald fangen werde da ja, wissen diese höhle hier Gesagt, ich, so ich habe mir so eine Höhle gezeigt. Oh, wo ist die? Ja, da, ne? da, da, da, genau. Ja, war das, heißig Lor. Lohr Pinsel, Kangama, das Ding, Ich nämlich gleich voll austoben. Wie ist es jetzt machen können, ist mir irgendwie jetzt ein Schein die Pokémon hier vor die Nase zu packen. Da ist ein da werden wir jetzt auch nicht suchen ich nehme an das ist so ein pilz ne ich sie einsammeln nein ich möchte sie nur betrachten halt stopp Lass mich raten ja äh, äh. Warte, was die wachsen von allein in solch dreierchen es wird ja leichter als gedacht ich habe sie zuerst gesehen ich schwörs eine gute manier nach überlasse sie mir immerhin bin ich schon länger im dojo als du ähm, wenn du sie so unbedingt aus sein dieser herablassende tonfall Hättest du sich wohl verbessert wie ja weißt du was? du nervst tauchst du aus wie auf dem nichts und jungs und tauchst wie aus dem nichts auf jung und selbstbewusst als ob die hier alles gehört würde Ja, ich bin der champion ne? falls du denkst du könntest mir ja ungestraft die super versalzen, hast dich getäuscht weil ich auf eine giftige abreibung okay dann komm mal ja, ähm Verspreche dir dich nicht so sehr weh zu tun. Ich habe du bist ein bisschen stärker als beim letzten Mal. jetzt stellen wir auf jeden Fall mal klar, wer der Stärkere von uns beiden ist. Äh, äh, ja, komm. Okay, das ist eine hatte die vorher schon so ein ja, ne. oder? Ich weiß nicht, egal, ja, ist weg. No. das war auf bloß Glück. Das schaffst du sicher nicht noch mal Morgen, so over drei Wo? Na, ich habe es noch mal geschafft. <lacht> oh Gott, verdammt, magst du mich schon so vor? Vielleicht etwas schon wieder. Was stimmt denn nicht mit mir? Ja, oh Gott. Genau, die wird diesen Skorpion, äh, diesen 1000 am Ende haben. Und ich bin echt froh, dass ich Schwert gewählt habe am Anfang, wo ich habe auch Schild, aber man steht jetzt diesen verrückten Rutmacher irgendwie und besiegt. Das hast du bitte, dass ich nicht habe, also nicht. meno warum schaffe ich jetzt einfach nicht dich zu besiegen? Da habe ich mir solche Mühe gegeben. worden fehlt es mir? Schön, dann bald die Pilze eben. Ich sehe mich einfach noch viel besseren Exemplaren um. Puh. Nein, geh nicht. Okay. Weil es deiner Pilze, okay. Schon erledigt. Äh, von deiner Folge Pokémon zu ändern. Geben eins Pokémon an, okay. Hallo, Danilo na wie kommst du mit der prüfung voran äh, geht so was du hast schon drei P deiner filz aufgespürt Sag bloß der anderen schüler habe ich bereits kontaktiert wie es aussieht bist du wieder mal zuerst fertig ich muss schon sagen viel besser könnte ein einstieg ins training eigentlich nicht laufen ich setze dann schon mal das Suppenwasser auf habe einen sicheren rückweg bis gleich Bieb. okay das war einfach ja ich kann mich jetzt hier teleportieren was ich sehr gut finde ich bin da, der Star ist wieder zurückgekehrt. naja ja, das vermasselt. Oh, wir kommen zurück. Dann hier was Zweitprüfung verstanden. Herzlichen Glühstrumpf. Alle anderen Schüler haben den Wald vor lauter bäume nicht gesehen und sich verirrt. Dadurch hatten sie wohl andere Sorge als nach deiner Pilzen zu suchen. Es war schade, aber anscheinend hat außerdem niemand bestanden. Jetzt stärken wir uns erst einmal. Kochen wir aus den Deiner Pilze eine feine Deiner Suppe? Okay, alter, sehr schön. Sie ist perfekt gewürzt. Jetzt fehlen nur noch die Deiner Pilze, die du mitgebracht hast. Moment, wartet noch so vor. Ist denn los? Du bist ja völlig außer Atem. Ich habe auch deine Pilze gefunden. Oh, gut gemacht, so so viel Einsatz sieht man gern. Damit bist du die zweite, die Prüfung Nummer zwei bestanden hat? Ich ja, habe es geschafft. Du warst doch nicht zu weinen, so vor du hast dich prima geschlagen. Glückwunsch, nur nicht so gut wie der Niro, weil der ist einfach auch so awesome. meister. Ja, ich hätte zum ersten Mal eine egoistische Bitte: Können wir für deiner Suppe meine deiner Pilze verwenden? Ich möchte die Früchte meiner harten Arbeit so gerne mit allen teilen. So dieser Wunsch ist leicht erfüllt, auch wenn das keinesfalls seine erste egoistische Bitte war. Vielen Dank. Tut mir leid, Daniel. ihr ist uns nicht übel, dass wir sofort deiner Pilze wie deiner Suppe benutzen. Aber so ist selten so ernst wie bei, äh, bei der Sache. Die Geste scheint sie sehr viel zu bedeuten. Dafür kannst du eine deine Pilze nach Blieben verwenden. Okay, und keine Sorge, das ändert nichts daran, dass du die Prüfung bestanden hast. Sie die drei deiner Pilze einfach als Bonus an. Aha, Wir ist vielleicht alles sterben, die vergiftet waren oder so. Dieser halt irgendwie Gift-Trainerin, ne? so das war dann dein Ende. Wir haben sogar so eine volk wie so deiner Max-Pokémon. Ich präsentiere euch die Spezialität des master -Dodos, die deiner Suppe. Habe ich einen Dohlkampf? Haut rein, guten Appetit. Du hast die deiner Suppe nur aufgegessen. Ach ja, du weißt ja noch gar nicht richtig Bescheid. Also deiner Suppe wirkt Spülst du auf deinen inneren Dynamax-Energie aufsteigt? Das hättest du wohl gern. Was leider bewirkt sie nicht, wenn Menschen sie essen. Aber bei bestimmten Pokémon falls sie eine besondere Wirkung. Wird sie von solchen Pokémon gegessen, die über das nötige Potenzial verfügen, dann führen sie anstelle der Dynamax-Win die Geiger-Dynamax-Mehrung durch, bei der sie sich auch ihr Aussehen verändert. Aber jetzt wird immer jemand dafür zuständig sein, in der Küche Suppe zu kochen. Wenn du deiner Suppe brauchst, kannst du dir dadurch immer eine zuweiten lassen. Das heißt, ich kann einen anderen geiger deiner maximierung geben nämlich nun lass es mich noch einmal offiziell hinaus posaunen <lacht> nummer zwei ist erledigt und danke für das leckere essen danke für das leckere essen ah, dann die schau später mal bitte in mein zimmer vorbei ich nehme an dein zimmer ist ganz rechts ne okay Oh, wurde es auch vom meister war gerufen so schön dass ihr hier nicht und woanders seid Meister, du, ihr wolltet etwas mit mir besprechen nun ich habe euch beide her gebeten da ich ein ernstes Wörtchen mit euch reden muss es geht um die drei prüfungen des master Jojos. ich muss euch leider mitteilen dass wir schon bei der letzten, der finalen, der ultimativen Prüfung Nummer drei sind. Die letzte finale ultimative Nummer drei? Äh, Was? Die finale, die letzte, die ultimative Nummer 3 Okay, <lacht> äh, okay. Ihr wollt uns also einfach nur sagen, dass die nächste Prüfung ansteht? Exakt. Ihr zwei habt es als Einzige geschafft, die zweite Prüfung zu bestehen. Dabei habt ihr einander stets angesprochen somit zu größeren Stärken verholfen jetzt ist die Zeit für eine entscheidende Dynamax Pokémon Kampf zwischen euch wir sollen gegeneinander kämpfen das ist die letzte prüfung so ist es die regeln sind äh, denkbar einfach wer gewinnt hat die prüfung bestanden und der gewinner bekommt von mir die geheimrüstung unseres dojos endlich ist es soweit aber und dann guckt sie zu mir über die person die sie schon zweimal ich hat der kampf wird auf dem kampfplatz hinter dem master dojo ausgetragen dass ich dort eine energiequelle befindet könnt ihr die deiner anwenden Was mache ich dann noch hier ich muss sofort zum platz um mich innerlich vorbereiten ja, sondern ich gehe schon mal vor dass wir jetzt äh, weil ruhig zeit mit deinen Vorbereitungen. ganz wem pflegt man sie pflegt man die gerade voll durch die gegen gerannt sind so hat an und für sich schon talent aber da sie sich dessen bewusst ist geht sie alles nur halbherz an und hat sich bisher noch nie ernsthaft einer sache gewidmet das gilt auch fürs training im dojo aber seit du hier bist hat sich das geändert Aniro. ihre rivalität scheint sie dazu anzuspornen, sich wirklich für etwas in zeug zu legen ich hoffe nur dass diese motivation sie nicht vom richtigen weg abbringt okay jetzt hoppt wieder weiter Na gut ja schaffen wir halt noch in dem party ne? kein Ding. alles gleichen dann oh da ist ja schon ich, dachte, ich muss jetzt noch einen ganzen marsch irgendwie so gehen okay cool so tun ich okay äh, was setze ich dann ein ich muss einen deiner maximierung kampf machen ne komm her von lauf schaffst Das geht. Da bist du ja. Jetzt muss ich nur noch dich besiegen, dann gehört die um mir. Und dann werde ich in ein, eine andere leiterin für Gift Pokémon. Ich kann es kaum erwarten. Eine Liga kommt für mich nicht in Frage, das verstehst du auch bestimmt, oder? Ich werde mich nicht zurückhalten. Bereit? Äh, nein. Was? Nach meiner tollen Ansage kommst du von dir eine Absage? Du bist echt schräg. Sehr geil. Wusste, irgendwie so was kommt. Also, muss ich mir halt noch mal ankommen? Na, dann komm her. Ihr seht aus, das könnte es loslegen. Viel Erfolg! Ich freue euch beide an. Also gut, geht in Position. Alles klärchen dann komm mal her es ist die letzte prüfung fertig und ab geht die post na gut mache ich dich zum dritten mal eben fertig für uns korra schon wieder ein neues pokémon okay ich habe jetzt gedacht, hier kommt jetzt noch ein Kampf mit einem oder so. Das mache ich ernst. Macht dich auf einen Kampf ohne Samthandschuhe gefasst. Ach ja, auf den Kampf hat sind übrigens überall Giftspritzen verteilt. Also sei vorsichtig. Hey, hey, hey. Oh, wat? Das war ganz glitzer gerade im Hintergrund. Oh, uh, oh Dreck. Ich habe nichts Effektives dagegen. Hm, das Dreck? ich gehe auf resistenzen dann lieber lass mich raten sie versteht die besteht die prüfung nicht weil sie irgendwie verlieren wird sondern weil sie geschummelt hat oder so irgendwie so was ja crash wenn die musik den kampf gegen cortex oder irgendwie so was Okay, Komm, kommt das noch einmal. Ja. Okay, langsam wird sie doch ein bisschen stärker. Ja, du bist aber zur Hälfte äh, fehlen. Ne? Ich eigentlich Gift einsetzen, sollen, aber wird nichts bringen. Ne? Also, kommen Big Dogs schafft das noch. Ja, kein Problem. Alles klar. So, immer noch nicht entwickelter Teil. Was machst du, Mädchen? Wir hätten dann mit einem schönen Dynamax-Pokémon. dann hätten das dann sein. No, Big Tox. Immer noch ein Solo-Run hier. Ich ausgeschlossen, als ich verliere. Ein Pokémon recht mir locker, um zu gewinnen. Lamos. Oh cool. Das habe ich noch nicht gesehen. Okay. Wenn ich meine, du gehst jetzt in Dynamax, ne? Warte halt mal so. Vorsicht zu schade So, gibt Gift kann riesige nebenwirkung mit sich bringen. Okay. eigene Form, Nö, anscheinend nicht. Ist auch nicht genau, was du für ein Typ ist War cool, was er so ein Handschuh irgendwie. lange rubla Boom. So erstmal set up mir. Oh Gott, das wird tun. Oh ja. Okay. Erstmal ein Pokémon down gegangen, ja na das hat mein attacke wohl das fürchten gelernt oder ich habe meine wohl das fürchten gelernt ich muss mich in jeden satz hier echt irgendwie verlesen ey. jetzt sollte ich doch mal vorm fernseher anstecken und nicht seitwärts von ihm irgendwie sitzen immer so was konnte ich denn am besten dagegen ja ich sehe jetzt leider nicht was jetzt hier effektiv ist äh, pflanze Noch mehr von lauch sie schaffen das schon was weiß was gerade psycho eingesetzt, aber was mache ich eigentlich? Boah, okay, der Angriff ganz stärker geworden. So, setz mal die Na düse ein. Vielleicht bist du ja Kampf, ne? Deiner. Maximierung. Boom. Tschüss. Wer gewinnt? Das Schwert und Schild oder der Handschuh? Okay, komm her. dünner Düse. Nein, du bist nicht Kampf. Ja, du wärst Psycho Kampf oder so. Aber die nee, Gift, gift Giftwert, doch. Au. war ganz schön wenig. Also nehmen dem du bist gift, sicher das heißt Kampf wird nichts bringen, das wird auch nichts bringen. Also muss ich ja Döner-Düse einsetzen. Eigentlich schnell Schuss, Ständer handeln als sonst. Oh Gott hat wird knapp, aber du dir geht gleich auch die Dings aus. Oh, was da waren Volltreffer. Ja, aber oh, sehr gut. Auf hohen Note hier gewonnen. Okay, war knapp, habe aber immer an sie geglaubt. Mein Herr, vielen Dank, Meister. Material so vor wurde besiegt? Da ja. habe ich mich nicht mal zurückgehalten. Ich habe doch alles gegeben. Ja, sie ist stärker als einige Arena-Leiter in Galane. Ja, mein Sieger. Danilo hat die dritte Prüfung bestanden. Bravo, super. Es war fantastisch. Das war ein Kampf. Das habt ihr beide ganz hervorragend gemacht. Ich habe verloren. Ach, das ist ja wohl das allerletzte. Ich verliere, obwohl ich so extrem geschult habe. Ein so junges Talent wie du wird das vielleicht nicht verstehen, aber eines sollst du wissen. Ich habe absolut alles gegeben, alles, was in mir steckt. Vielleicht sollte ich meinen Traum Arena Leiterin zu werden langsam aufgeben. Wenn meine Schummelei rauskommt, werde ich sowieso aus dem Dojo geschmissen. Danilo, du kannst dem Meister ruhig von meinen faulen Trick erzählen, äh, mache ich aber nicht. Was aber wieso denn nicht? Da habe ich äh, so feige gehandelt, nur um gegen nicht zu gewinnen. Ja, und ich suche Herausforderungen. <lacht> äh, Dann zeigt mal wieder wahre Stärke in der sowohl auf Pokémon als auch auf Gegner rücksicht nimmt. Meister. Als zuvor als Meister trage ich eine gewisse Verantwortung für das, was passiert ist. Daher möchte ich auch mich entschuldigen. Das war nicht richtig von dir. Aber meine Schülerin steckt nun einmal voller Siegeswillen und gibt alles gegen ihren Rivalen. Ne, danke, Meister. dann es tut mir wirklich leid. Als Strafe wirst du dich ein halbes Jahr lang ganz allein um die Pokémon im Dojo kümmern. Was? Also das ist zwar harte Arbeit, aber ist das wirklich alles? logo und von jetzt an wirst du bei uns auch deinen geist stärken ja das werde ich dann wäre damit alles erklärt er hat euch so wunderbar ins zeug gelegt, meine lieben ich war zwischendurch so aufgeregt, als ich kaum hinschauen konnte es war so ergreifend es war so toll dass wir rotz und wasser gold haben dann Du hast dich von der misslichen Lage gar nicht erst beeindrucken lassen. Prima gekämpft damit hast du alle drei Prüfungen gemeistert. Und nun, wie versprochen, die Geheimrüstung des Master Dojos. Ich lade schon mal vor, um in Dojo allen Dingen vorbereitungen zu treffen. Also, dann ist schoss bereit. Äh, vorbei macht euren Meister vor und kehrt zurück ins Dojo. daniro ähm, ich, also. Jetzt die Liga-Karte von Sephora, cool. Du du bist ganz schön stark, ja. bin auch der Champ ist, das hier noch nicht rumgesprochen. Leute, so das war zwar mal auch noch direkt machen, dann kann ich das auch mit screen wieder machen. Hi. Gib mir die Rüstung, dann bist du ja dann hero Du hast alle drei Prüfungen erfolgreich absolviert. Da ich dir hiermit die Geheimmission des Master Dojos. Also dann, los, komm mal raus. Okay. Hi. Das ist irgendwie so wie ein Intro sie starter pokémon dazu zur verfügung stand Okay, ich nehme an das ist die rüstung was auch immer es bedeutet Kuma. jetzt pokémon ist die geheimrüstung des master sein name lautet da kuma es mag zwar sehr klein sein, doch mit dem richtigen Training entfugt es sich als robuste Rüstung jeden gegnerischen Angriff standhalten kann. Das Kärtchen verfügt über unfassbares Talent. Es gibt nur ein Problem: Da Kuma ist äußerst schüchtern. Es hat offenbar keinerlei Selbstvertrauen. Da vielleicht lernt es ja an deiner Seite etwas aus sich herauszugehen. Deshalb würde ich da Kuma gerne in deinen Output geben. Äh, Schenke dön im Voraus. Kuma. Auch eine Brofist, ist mein starter meister mastrich hat dir da Kuma anvertraut ja, okay durch rigoroses training perfektioniert seine kampftechnik diese bestimmt welche form da Kuma nach der entwicklung annimmt okay also gut ich möchte dass ihr gut miteinander auskommt dazu müsst ihr lernen einander zu vertrauen diese kleine kirchen hat nicht nur viel von der welt außerhalb des totes gesehen noch durch viel gesehen ist gut, möchte dass da Kuma sich dir einfach öffnet, wenn ihr zusammen einen Ort mit einer schönen Aussicht auf der Rüstungsinsel besucht. Ich werde ein paar unserer Schüler an solchen Orten positionieren, um euch den Weg zu weisen. Natürlich solltet ihr auch gemeinsam kämpfen und kämpfen, so lernt ihr euch im Nu besser kennen. Oh, und ich weiß auch schon, wie ich euch zwei dabei unter die Arme greifen kann. Ab jetzt darfst du auf der Rüstungsinsel das Pokémon an der Spitze deines Teams aus seinen Pokéball holen und mit ihm spazieren gehen. Okay einem schönen spaziergang an der frischen luft kommt man sich gleich ein wenig näher wenn ihr richtige freunde werden seid äh, geworden seid kommt wieder zu mir Dann können wir mit der kumas ausbildung in den kampfkünsten beginnen okay okay guck mich einfach nur so an so was guckst du so. so cool Wow, das ist auch wieder richtig geile werte durch <lacht> öte aus also ja kennt man ja, das ist ein neues pokémon hat ne? mich ich was ich mich jetzt auch frage hat so hart irgendwie so starter pokémon äh, oh cool es werden mir hier mal empfehlungen gezeigt hat hier irgendwo keine kam mir so echt vor wie so ein Starter Pokémon. Ja, der Biserasam. Kann man sam irgendwo noch fangen so. Ich meine, per Zaubertausch habe ich ein paar von denen äh, da, guck mal. Habitat unbekannt. mal in diese Ausrufezeichen. Oh. Ich nehme an, da muss ich hin oder wat, ne. Okay, dann sollte ich mir vielleicht auch, wenn ich das Pokémon ich will das pokémon natürlich benutzen wenn ich äh, den ganzen Jahr dem dlc weiterspiele, dann soll soll ich mein team dann reingehen und ja dann werde ich wahrscheinlich auch resetten bevor ich das pokémon annehmen damit ich ein richtiges wesen und also was bekommen ne? oder oh, dann lohnt es das Wesen für zwei pokémon ne? einmal dieser samen und einmal das ding und ja dann sage ich ja gut 88 minuten also, ich danke schön fürs Zuschauen. Und ich hoffe, ich, hat, ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Wenn ja, hinterlässt doch bitte ein Like, ein Abo, ein Kommentar. Das würde mich sehr freuen. Und dann sehe ich euch in der nächsten Folge wieder. Tschüss.